Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Forschungsberichte veröffentlichen Hinweise für Autorinnen und Autoren Vielleicht kommt Ihnen die Situation bekannt vor. Sie haben ein öffentlich gefördertes Projekt erfolgreich beendet, Ihren Abschlussbericht zusammen mit allen Unterlagen an den Projektträger geschickt und dann werden Sie von Ihrem Projektträger aufgefordert, den Bericht an die TIB zu schicken. Sie haben eine ganze Reihe von Fragen im Kopf. Wer ist die TIB? Was machen Sie mit meinem Bericht? Wie und wohin soll ich den Bericht schicken? In dieser Präsentation versuche ich, auf die häufigsten Fragen Antworten zu geben. Die TIB ist die Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Wir verfügen über einen exzellenten Bestand an grundlegender und auch hochspezialisierte technisch-naturwissenschaftlicher Fachliteratur. Dabei bildet die schwer beschaffbare, nicht im Hallen erhältliche graue Literatur, wie zum Beispiel Forschungsberichte, den Schwerpunkt des Bestandsaufbaus. Die TIB sammelt zentral für Deutschland Forschungsberichte aus Technik- und Naturwissenschaften und stellt diese dem Fachpublikum zur Verfügung. Die TIB sammelt grundsätzlich nur Abschlussberichte und keine Zwischenberichte, die den Fortschritt eines Forschungsvorhabens dokumentieren. Nicht freigegebene Berichte werden nicht angeschafft, es sei denn nach Ablauf einer gewissen Sperrfrist. Die TIB ist der Probibliothek für Abschlussberichte der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Vorhaben. Auch andere Ministerien wie Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Raktorsicherheit und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben die Nebenbestimmung des BMBF für bestimmte Förderbereiche übernommen. Gemäß diesen Nebenbestimmungen sind die Zuwendungsempfänger verpflichtet, der TIB den Schlussbericht als gedrucktes und elektronisches Exemplar zu schicken. Unser Bestand liegt bei den deutschen Forschungsberichten derzeit bei ca. 250.000 Titeln, der jährliche Zuwachs liegt bei 7.000 Titeln. Wir haben derzeit auf unserem Volltext-Server mehr als 65.000 elektronische Forschungsberichte und jährlich kommen ca. 6.000 neue elektronische Berichte dazu. Alle elektronischen Forschungsberichte auf unserem Server sind frei zugänglich und auch alle Forschungsberichte sind in unserem Portal integriert. Vergessen Sie bitte nicht, es gilt, die Berichte sollen erst nach ihrer Freigabe durch den zuständigen Projektträger an die TIB geschickt werden. Das würde uns viele unnötige Austauschaktionen sparen. Die Aufgabe der TIB besteht darin, die Forschungsergebnisse aus öffentlich geförderten Projekten der Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Die TIB veröffentlicht deshalb nur die fachlichen Abschlussberichte inklusive Berichtsblatt und Dokumentkontrollschied. An uns werden leider sehr oft auch weitere Unterlagen geschickt, die nicht zur Veröffentlichung geeignet sind. Der Anhang eines Berichtes ähnelt manchmal einer Wundertöte. Erfolgskontrollbericht, Kopien von Zeitschriften, Aufsätzen, Konferenzbeiträgen, interne Sitzungsprotokolle, Schriftverkehr mit Lieferanten, Projektflyer, Pressespiegel, Studienarbeiten usw. So leider kann das meiste davon nicht veröffentlicht werden, weil das gegen Urheberrecht bzw. Datenschutz verstoßen würde. Beachten Sie bitte auch, dass der Bericht bei Aufnahme in den Bibliotheksbestand frei zugänglich ist. Sollten Sie den Bericht oder Teile davon vertraulich halten wollen, sprechen Sie die Vorgehensweise mit dem zuständigen Projektträger ab. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie schicken uns eine Version des Berichtes, die die vertraulichen Teile nicht enthält, oder... Sie schicken uns den gesamten Bericht erst nach Ablauf der Spähfrist. Hier sehen Sie ein Beispiel, wo vertrauliche Informationen eingeschwärzt wurden. Es gilt natürlich, der Bericht in der vorliegenden Version muss noch für die Fachleute verständlich sein. Ein Bericht mit lauter eingeschwärzten Seiten verärgert die interessierten Fachleute und schadet auch ihren Renommee als Autor. Manchmal werden Berichte nach einer Sperrfrist von zum Beispiel zwei Jahren veröffentlicht. Sie finden in den Berichten häufig Vertraulichkeitsvermerke, weil nach Ablauf der Sperrfrist keine neue Version für die TIB erstellt wurde. Hier einige Beispiele. Es würde unsere Arbeit erheblich erleichtern, wenn solchen Berichten mit Vertraulichvermerk Informationen beigelegt wird, dass die Sperrfrist abgelaufen ist und der Bericht veröffentlicht werden kann. Sonst starten wir eine Rückfrageaktion, die oft sehr frustrierend und auch zeitraubend ist, weil unsere E-Mails unbeantwortet bleiben. Diese ausbleibenden Antworten machen auf mich oft den Eindruck, dass die Ansprechpartner auch selbst nicht wissen, ob ihr Bericht vertraulich ist oder nicht und wer das letztendlich entscheidet. Über die temporäre Einstufung Ihres Berichtes als vertraulich und auch die Dauer der Sperrfrist entscheidet der Projektträger. In welchen Fällen ist die Sperrfrist für die Veröffentlichung eines Abschlussberichtes sinnvoll? Haben Sie ein Patent angemeldet? Die wesentliche Voraussetzung für die Erteilung des Patentes ist die Neuheit. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Als Stand der Technik gelten alle Kenntnisse, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag schriftlich oder mündlich irgendwo in der Welt zugänglich gemacht wurden. Zum Stand der Technik gehören auch Veröffentlichung des Erfinders bzw. des Anmelders, beispielsweise Konferenzbeiträge, Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften und Forschungsberichte. Schicken Sie an uns den Bericht erst, wenn Ihr Patentanwalt grünes Licht gegeben hat. An die TIB schicken Sie nur eine kurze E-Mail zum Beispiel. Aufgrund des laufenden Patentverfahrens werden wir Ihnen den Bericht erst im Sommer 2017 zusenden. Der Projektträger ist mit der Vorgehensweise einverstanden. Andere Fall. Sie möchten Ihre Forschungsergebnisse in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlichen. Der Verlag verlangt von Ihnen die Zusicherung, dass die Ergebnisse noch nirgendwo veröffentlicht wurden. Der Schutz des betrieblichen Know-hows Ihrer Institution oder Ihres Projektpartners, dem Sie diesen Schutz gegebenenfalls in einem Kooperationsvertrag zugesichert haben, gehört zu den komplizierten Fällen bei der Erteilung der Sperrfrist. Die Projektträger haben aufgrund Ihrer Erfahrung in Betreuung von Förderprogrammen genug Kenntnisse, sodass eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann. Es gilt in allen Fällen, sprechen Sie mit Ihrem Projektträger über die Sperrfrist und schicken Sie uns den Bericht erst dann, wenn er veröffentlicht werden kann. Vorab schicken Sie an uns eine kurze Mail, wann mit dem Bericht zu rechnen ist. Die Problematik der vertraulichen Information in Berichten beinhaltet auch die Verstöße gegen den Datenschutz. Für wissenschaftliche Publikation gilt 40 des Bundesdatenschutzgesetzes. Personenbezogene Daten dürfen nur mit Zustimmung des Betroffenen veröffentlicht werden. Veröffentlichen Sie im Bericht ohne Zustimmung der Betroffenen keine Informationen über Krankheiten, Unfälle, Elternzeit, Gehalt usw. So wie zum Beispiel die Koordination des Projektes war zweimal durch die Mutterschutzphase und Elternsein von Frau Dr. Müller in den Jahren 2009 und 2012 für jeweils sieben Monate unterbrochen. Hinzu kommt ihre Beschäftigung auf Teilzeitbasis. Oder? Der E-Learning-Experte Herr Müller war vom Januar bis April 2011 krankheitsbedingt nicht arbeitsfähig. Im Mai 2011 beendete er sein Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch. Diese personenbezogenen Informationen sind für den Projektträger wichtig, aber in einem Bericht, der veröffentlicht werden soll, sind sie fehl am Platz, weil sie gegen den Datenschutz verstoßen. Die Metadaten für unseren Katalog werden anhand der Angaben auf dem Titelblatt erstellt. Deshalb ist auch das Titelblatt sehr wichtig. Das heißt auch, dass zum Beispiel als Autoren werden nur diejenigen aufgenommen, die auf dem Titelblatt stehen. Beispiele aus der Praxis. Ein Wissenschaftler ruft an, ich habe den Bericht geschrieben, unter meinem Namen findet man in Ihrem Katalog den Bericht aber nicht. Mögliche Ursache, der Wissenschaftler steht gar nicht auf dem Titelblatt. Wir haben auch schon erlebt, dass der Anrufer forderte, einen auf dem Titelblatt aufgelisteten Autor zu entfernen, weil er im Projekt nichts gemacht hat. Als Bibliothek erstellen wir hochqualitative Daten. Solche gravierenden Änderungen können erst durchgeführt werden, wenn uns eine offizielle Stellungnahme des Projektleiters bzw. des Projektträgers vorliegt. Zu den häufigen Fehlern auf dem Titelblatt gehören Falsche Förderkennzeichen Man nimmt oft das Förderkennzeichen des Projektpartners oder auf einem gemeinsamen Abschlussbericht wird nur das Förderkennzeichen des Projektkoordinators aufgelistet. Schreibfehler im Titel diese Titelaufnahmen sehen oft abenteuerlich aus, weil sie den Titel der Vorlage und auch den korrigierten Titel enthalten. Manche Berichte enthalten überhaupt kein Titelblatt und fangen gleich mit Einleitung und Problemstellung an oder sind im Brief an den Projektträger oder an das Ministerium eingebettet. Ich habe bereits erwähnt, dass wir als Bibliothek hochqualitative Metadaten erstellen und uns insbesondere Weise den Richtlinien der guten wissenschaftlichen Praxis verpflichtet fühlen. Eine Forderung, die an uns gestellt wird, tauschen Sie mal schnell meinen Bericht aus, widerspricht diesen Regel. Stellen Sie sich vor, ein Bericht war bereits öffentlich zugänglich, ein Wissenschaftler hat daraus korrekt zitiert. Würden wir einfach die Datei umtauschen, ohne jegliche Vermerke, könnte dem Wissenschaftler, der korrekt zitiert hat, falsche Zitation vorgeworfen werden. Natürlich haben wir einen Workflow für den Austausch der Berichte. Dieser ist jedoch sehr aufwendig, weil er die lückenlose Dokumentation berücksichtigen muss. Vergessen Sie bitte nicht, es gilt, die Berichte sollen erst nach ihrer Freigabe durch den zuständigen Projektträger an die TB geschickt werden. Das würde uns wirklich viele unnötige Austauschaktionen ersparen. Ärgerlich ist es auch, wenn ohne Kommentar zusätzliche Exemplare von Berichten bei uns eingehen, die wir bereits im Bestand haben und wir auch nicht erkennen können ob es sich um neue Versionen zum Austausch handelt oder der zusätzliche Versand wegen einer Fellkommunikation mit dem Projektträger erfolgte. Die Klärung des Sachverhaltes bedeutet für uns einen erhöhten Arbeitsaufwand. Manchmal ist dieser zusätzliche Arbeitsaufwand besonders hoch, weil die Berichte ohne Anschreiben bzw. ohne Nennung von Ansprechpartner und Kontaktdaten bei uns eingehen und die Recherche nach diesen Daten, insbesondere bei industriellen Projektpartnern, langwierig und häufig auch erfolglos ist. Manchmal beobachten wir in Teilberichten, dass große Teile des Textes identisch sind, aber nicht vermerkt wird, wer das eigentlich geschrieben hat. Als Wissenschaftlerin würde ich in solchen Fällen einen gemeinsamen Abschlussbericht empfehlen. Stellen Sie sich die Verärgerung eines Nutzers vor, der sechs Teilberichte liest, die zu 90% identisch sind. Ein Abschlussbericht der in unserem Bestand frei verfügbar ist, gilt natürlich als wissenschaftliche Veröffentlichung. Das heißt, auch hier gilt die gute wissenschaftliche Praxis in vollem Umfang, formelle Korrektheit in Gestalt von Nennung aller am Projekt beteiligten Personen, korrekte Zitation der Quellen und so weiter. Die Abschlussberichte werden in der Regel für den Auftraggeber geschrieben. Wenn ein fachlicher Abschlussbericht veröffentlicht wird, Lesen ihn aber auch Wissenschaftler, die weder den Antrag noch die Zwischenberichte kennen. Es wäre wünschenswert, wenn alle fachlichen Abschlussberichte so verfasst werden, dass sie auch ohne Kenntnis der internen Dokumente verständlich sind. Wenn ein Bericht als Buch im Verlag veröffentlicht wird, soll an die TIB ein Exemplar des Buches und nicht das Manuskript geschickt werden. Wenn alle fachlichen Ergebnisse bereits in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, so dass es nach Absprache mit dem zuständigen Projektträger keinen fachlichen Abschlussbericht darüber hinaus gibt, dann senden Sie uns nur die bibliografischen Angaben der Aufsätze, aber keine Kopien. Die gedruckte Version Ihres Abschlussberichtes senden Sie bitte an folgende Adresse. Technische Informationsbibliothek, Deutsche Forschungsberichte, Postfach 6080 30060 Hannover. Sie können den Bericht binden, müssen aber nicht. Wenn Sie Ihren Bericht binden lassen, dann nehmen Sie bitte Klebebindung, analog zu Bachelor- oder Masterarbeiten. Bei der Versendung der elektronischen Version des Berichtes wählen Sie den Weg, der für Sie am bequemsten ist, aber bitte nur einen Weg wählen, nicht mehrere. Sie können die Datei zum Beispiel als E-Mail-Attachment bis 20 MB verschicken oder auf eine CD-ROM brennen und zusammen mit dem gedruckten Exemplar versenden. Sie können auch große Dateien mit Diensten wie zum Beispiel Gigamove oder Dropbox mit uns austauschen. Senden Sie uns in diesem Fall eine Mail mit den Zugangsdaten. Die elektronische Version des Schlussberichtes soll, soweit möglich, als eine Datei erstellt und mit dem Förderkennzeichen benannt werden. Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, versenden wir keine Empfangsbestätigung. In der Regel ist es ausreichend, wenn Sie selbst den Projektträger informieren, dass Sie Ihren Bericht an die TIB geschickt haben. Bei Bedarf senden wir Ihnen die Empfangsbestätigung auch nachträglich zu. Die Suche im TIB-Portal geht am einfachsten, wenn das Förderkennzeichen bekannt ist. Geben Sie das Förderkennzeichen in alphanumerischer Form, das heißt Kombination von Buchstaben und Ziffern, ohne Sonderzeichen, also auch keine Blanks, in die Suchmaske ein. Die Suche nach Titel, Autoren oder Körperschaften ist natürlich auch möglich. Sie bekommen zwei Treffer, ein für den gedruckten Bericht und ein für die elektronische Version des Berichtes. Die elektronischen Versionen der Forschungsberichte haben eine gesonderte Titelaufnahme, welche einen direkten Zugriff auf den Volltext erlaubt. Um die Zitierbarkeit und Auffindbarkeit von Forschungsberichten zu verbessern, vergeben wir für die elektronischen Versionen der Forschungsberichte Digital Object Identifier. Die DOIs verweisen auf die Metadaten im TIP-Portal. Die TIB sammelt Forschungsberichte aus Technik- und Naturwissenschaften und stellt diese dem Fachpublikum zur Verfügung. Deshalb sorgen wir dafür, dass die Metadaten der Forschungsberichte nicht nur im TIP-Portal, sondern auch in anderen Katalogen und Fachdatenbanken nachgewiesen sind. Wenn Sie im Förderkatalog nach einem Projekt recherchieren, hier zum Beispiel die Suche nach dem Förderkennzeichen 16SV 1603, kommen Sie von der Kurztitelliste mit dem Klick auf die TIB oder von der Detailanzeige direkt zu den beiden Treffer für den gedruckten und elektronischen Bericht im TIB-Portal, sowie bei der Suche im TIB-Portal nach diesem Förderkennzeichen. Die Verlinkung im Förderkatalog wird automatisch ein Jahr nach dem Ende des Projektes erstellt. Wenn Ihnen keine Treffer im TIB-Portal angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an mich. Es kann sein, dass der Bericht zum Beispiel aufgrund einer Patenteanmeldung eine Spärfrist unterliegt. Wenn noch Fragen offen sind, können Sie gerne mich oder meine Kollegin Frau Kröge kontaktieren. Feedback ist natürlich auch willkommen. Weitere Informationen zu Forschungsberichten finden Sie auf unserer Homepage auf der Seite zu Forschungsberichten. Für die Richtlinien zur Vorlage von Schlussberichten an die TIB haben wir einen Kurzlink eingerichtet. www.tib.eu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.